Candida ist ein Pilz, der eine Art Symbiose mit uns hat. Das hören wir immer wieder. Das ist ziemlich unwissenschaftlich ausgedrückt, also wenn man sich die Studien zum Beispiel betrachtet, dass wenn Candida in Berührung kommt mit zum Beispiel hier Quecksilber, wie eingeblendet, dann seht ihr das bereits nach geringsten Konzentrationen von 0,01. Ja, der Candida eben auch stirbt. Ja? Das heißt, eine Depolarisierung der Membran eben stattfindet. Ja? Und damit kein Membranpotenzial mehr aufrechterhalten werden kann. So, jetzt kann man sagen, okay, warum ist Candida dann gut? Weil er kleidet natürlich unseren Darm aus und bevor unsere eigenen Zellen damit beschädigt werden, akkumuliert sich eher das Quecksilber in diesem Candida und tötet eher den Candida. Das heißt, er, er frisst nicht dementsprechend das, sondern er lässt sich fressen. Ja? Und hilft uns in dem Sinne als Art Bodyguard ja, von bestimmten Dingen, die wir zu uns nehmen, die wir normalerweise nicht zu uns nehmen sollten. Nichtsdestotrotz kann das Wachstum von Candida natürlich überhand nehmen, ja? gerade wenn Vitamin D, Vitamin C und so weiter Dinge fehlen, dass das Immunsystem funktioniert. Das sieht man zum Beispiel auch an Infektionen, die man normalerweise hat, die dann mit Antibiotika bekämpfen möchte, bakterielle Infektion, und dann letztendlich unter einer Candida-Infektion leidet. Ja? Hm, also. Grundsätzlich, wenn das Immunsystem zu schwach ist, um den Candida einzudämmen, kann dies passieren. Oder, was ebenfalls beobachtet ist, dass das Candida-Wachstum ebenfalls einhergeht mit Koexistenzen von anderen Erregern. Ja, sehen wir zum Beispiel hier eingeblendet, je mehr Candida, desto mehr Koexistenzen sind möglich. Gerade die ja, Korrelation zwischen Staphylococcus mutans, das ist so der häufigste Krankheitserreger bei uns, ja, diese korrelieren sehr, sehr positiv. Das heißt, je mehr Candida, desto mehr auch davon sehen wir hier zum Beispiel. Ja, von ja. das heißt, je mehr Krankheitserreger, desto mehr Korrelation auch mit mehr Candida und so weiter, ja? das heißt, das muss man irgendwie schon im Rahmen und im Grenzen halten am besten, ja? es geht heute um Propolis, das ist quasi eine Art Verband von sekundären Pflanzenstoffen, ja? circa 45% bestehen aus äh, Harzen, 30% aus Wachs, äh, 10% sind ätherische Öle, 5% Pollen und 10% andere organische Verbindungen, ja? das heißt Propolis, kennt ihr alles von Bienen, das hergestellt wird, ja? nein? Es ist aber komplett pflanzlichen Ursprungs, ja, ganz, ganz wichtig. Ja? Die Bienen sammeln es nur so für euch zusammen, ja, und das heißt für euch, also für sich zusammen, ja. Und dann kommen Menschen und nehmen es halt von den Bienen und, ähm, ja, sammeln sich dann diese konzentrierten sekundären Pflanzenstoffe, ja. Es ist natürlich auch möglich, diese sekundären Pflanzenstoffe einfach so zu sich zu führen, ja. Man muss sie nicht von den Bienen extra collecten lassen, ja. Deshalb sage ich immer wieder, achtet darauf, dass ihr einen Safter zum Beispiel habt, der wirklich... Fettlösliche Substanzen herauslöst. Ja, Ich wiederhole nochmal. Ja. Also 45% Harze, 30% Wachs, ja. äh, essentielle, Öle, ätherische Öle. Ja. Ihr seht, alles ist fettlöslich in diesem Propolis. Ja. Das heißt, es ist ganz klar out of focus, bin ich gerade. Es ist ganz klar, dass es sich hier wirklich nur um sekundäre Pflanzenstoffe handelt, die fettlöslich sind. Und das sind immer die mächtigsten. Das habe ich von Anfang an gesagt. Ja, das heißt, es soll sofort keine Aufforderung sein, Kaufaufforderung, kauft euch auf jeden Fall dieses sekundäre Pflanzenstoff, was aus 300 Komponenten besteht ja, und noch nie synthetisch hergestellt werden kann von Menschen und so weiter. Ja. Nein, sondern eher achtet darauf, dass ihr genügend sekundäre Pflanzenstoffe aufweist. Ja, ich zeige euch nur, was ein Verband von sekundären Pflanzenstoffen, in dem Fall Propolis alles so auslösen kann bei euch im Körper. Ja. Gut, genug gequatscht. Also... Wir starten direkt mal, also Propolis wurde getestet ja, in, auf bestimmte Candida-Arten ja, und dann zum Beispiel hier, 440 Mikrogramm pro Milliliter, ja, sehen wir 50 bzw. 90 Inhibitionen ja, der Population von Candida dementsprechend, ja, Eindämmung, ja, bis zu 90% Prozent bei 440 Mikrogramm, bei den anderen beiden Sorten sind es bei 220 bis 440 Mikrogramm pro Milliliter der anderen 880. Ja, ihr seht sehr, sehr, sehr geringere Mengen, ja Mykogramm pro Milliliter, ja, und dann schon bis 90 Prozent Inhibition. Ja. das ist natürlich schon eine Hausnummer, ja. Das Ganze sehen wir natürlich auch hier auf dem Mikroskop einmal abgeblendet, ja. und äh, ja, vorher, nachher, was aus diesen geworden ist, ja, diese Punkte nur noch, ja. Schauen wir uns das Ganze unter dem Mikroskop an und beziehungsweise Elektronenmikroskop an, vorher, nachher, vorher, nachher vorher nachher ja und auch in zahlen sehen wir es hier 60 verringerung ja von candida wachstum durch 1400 mikrogramm pro milliliter ja also das ist schon mal wirklich sehr sehr signifikant ja ähm, Vielleicht noch mal ganz kurz, also Popolis ist wirklich sehr, sehr bekannt schon. Ja? Also die Ägypter haben zum Beispiel benutzt, um einbalsamieren, ihre Leichen, ja, also ihre Kadaver. Des Weiteren hat die, die Griechen, haben es ja zur Munddissektion benutzt, die Inka zur Fiebersenkung. Im Zweiten Weltkrieg war es sehr, sehr populär gegen Tuberkulose und so weiter. Und also ihr seht, das ist wirklich ein Mittel, was wirklich schon seit Jahrtausenden bekannt ist einfach, ja? Was ebenfalls sehr, sehr interessant ist, dass, ihr kennt ja diesen Spruch, gerade was du wächst, wenn die krank ist oder sowas, wächst genau das in der Nähe, was dir gerade hilft, ja? kennt ihr das ja, so, was um dich herum wächst, ja. Deswegen, also Propolis ist immer ein Sammelsorium, aus all den Pflanzen, die um dich herum wachsen, und auf die dein Körper sich so gesehen eingegroovt hat, sage ich einfach mal. Ja? Wenn du zum Beispiel Propolis aus Ägypten nimmst, völlig andere Wirkung. Das zeige ich euch jetzt einmal hier in der Studie. Und zwar wurden da verschiedene Studien gemacht. Äh, sind auch alle an der Rand da so gesehen verlinkt. Ja? Äh, seht ihr hier zum Beispiel äh, ja, Immunsystemstimulierung, äh, ja, Entzündungshemmer und so weiter. Und ihr seht auch weiter unten, dass aus, aus Ägypten und alles mit Türkei, Polen und so weiter verschiedene äh, Propolis gesammelt worden sind und die alle unterschiedliche... Schwergebiete, so also Schwer Schwerpunkte hatten, ja, auf verschiedene Krebsarten und so weiter. Das heißt, jedes wird komplett anders, ja, weil es nicht das Propolis ist, sondern weil es diese Konformation bzw. Zusammenspiel von diesen sekundären Pflanzenstoffen ist, ja. Widmen wir uns einmal der Parasitärethik, also Parasiten, was hat am meisten Parasiten? Ganz klar, Fische, ja. Danach habe ich geguckt und zwar wurden hier Fische. Äh, zugefüttert mit 0,5%, 1% und 2% Propolis dementsprechend, ja und in den Kiemen sammeln sich natürlich immer diese Parasiten an, ja. Und man sieht hier ganz klar, eine zehnfach Verringerung, ja, nach egal welcher Konzentration so ziemlich, ja, Propolis-Zufütterung der Fische, ja, zehnfach verringert nach, 10, äh, nach 15 oder 21 Tagen. Und das ist schon wirklich sehr, sehr enorm. Ja. Aber damit ist es nicht getan, sondern es gibt auch weitere, ne, die sagen was habe ich denn mit Fischen am Kopf? Ja? Also zum Beispiel Säugetiere sehen wir hier auch zum Beispiel ähm, wurden ebenfalls von äh, Trypto, oh, mein Gott. Trypan Trypanosoma cruzi, ja, das hatten wir damals auch in der Vorlesung schon gehabt, also Trypanoso Trypanosoma cruzi, ähm, ein, äh, ja, ein Wirt, ein, äh, sucht ein Wirt und ist ein Parasit und äh, dann wurde natürlich auch getestet und denen wurden ebenfalls Popolis hinzugefügt und man sieht hier eine signifikante Verringerung ja, von bis zu 60% Prozent, ja, an lastung so gesehen, eine Belastung von Parasiten durch die Zugabe von Propolis an diesen Säugetieren, ja. Aber auch ebenfalls ähm, Giardialis, also es ist ein, ja, ein Geißeltierchen, bei Menschen wurde geguckt, ja. Und in der Studie sehen wir, dass Kinder bereits eine 10-prozentige Lösung von Propolis gaben, eine 52-prozentige Heilungschance hatten. Ähm, und dann, sehr, sehr interessant, wurde dann getestet ähm, Tinidazole, das ist ein pharmazeutischer Wirkstoff und der wurde gegen 30-prozentiges ähm, Propolis gesetzt und wir haben letztendlich eine Heilungschance bei Propolis von 60% vermerkt und von dem äh, Thiadenziole äh, nur von 40%. Ja, das heißt, das Propolis war in 30%iger Konzentration sogar wirksamer als dieser pharmazeutische Stoff. Das fand ich wirklich sehr sehr signifikant, ja, dass es wirklich ähm, so wirkt gegen Candida und gegen Parasiten. Ähm, der Titel verrät aber noch, dass es hier ganz klar nochmal um Fruchtbarkeit geht. Das fand ich ein sehr sehr interessantes Thema. Da habe ich jetzt was Hammermäßiges. Dazu möchte ich gerne mit euch in den voice gehen und das euch einmal dort erklären, weil es wirklich Wahnsinn ist, was, was das leistet. Also hier geht es um Propolis, ja, und um die Protection, der Reproduktivität ja, und um Toxizität von Aluminium, beziehungsweise der, den Schutz sozusagen, den Propolis bildet gegen Aluminium oder auch allgemein gegen Ratten. Also ich finde unfassbar happy, dass ich diese Studie hier gefunden habe. So, schauen wir mal rein. Also allererstes möchten wir ich die Bilder hier betrachten. Da müssen wir kein Biochemiker oder kein Biologe sein oder sonst was. Also normale Germzellen, also normale Keimzellen, ja, sehen wir hier. Normale Linienführung deutlich zu erkennen, ja, Zellen und, äh, also ohne irgendwas behandelt, ohne Aluminium, ohne Propolis. So, hier haben wir mit Propolis noch deutlichere Linienführung, ja, also sieht sehr, sehr gesund aus, seht ihr hier, ja, so haben wir hier die Linienführung, schauen wir uns mal hier mal an, ja, ohne Propolis, mit Propolis, ja, und jetzt fangen wir mal an, was passiert mit Aluminium, und da muss man wirklich kein Biochemiker oder sonst was sein, um zu verstehen, dass das nicht gesund aussieht. okay? Und das Ganze wieder mit Propolis sehen wir wieder deutliche Linienführung. Aluminium und Propolis. Ja? Das ist normal Aluminium und das ist mit Propolis wieder. Und das ist normal. Seht ihr, wie das sich normalisiert hat? Das Ganze gibt es natürlich auch in Zahlen hier für euch. Also fangen wir mal an. Mit der, äh, nee, hier, mit der Größe bzw. mit dem Gewicht der Sexorgane, der Test des Testes Hoden zum Beispiel hier, normal 0,72, nach Aluminium Verringerung des Volumens. Mit Propolis ein Anstieg zu vermerken zur Kontrollgruppe, ohne alles. ja, Und Aluminium und Propolis wieder Richtung Normalisierung. Ja, das heißt wieder etwas. Aufhebung des Effekts von Aluminium, ja, In der Größe. hier gibt es verschiedene äh, Prostata und so weiter. Alles nicht so wichtig. Also was wichtig ist wichtiger, zum Beispiel jetzt hier, Spermienkonzentration, ja, also normal 212 ja? mit Aluminium 4, äh, 148 nur noch. Das musst du mal reinziehen. Und jetzt sehen wir auch hier, dass Propolis, ja, also unabhängig jetzt von der Aluminiumsystematik äh, hier, die Spermienkonzentration erhöht. ja, Ganz, ganz klar. Hier, schwarz auf weiß. Und man sieht auch hier wieder Aluminium plus Propolis fast wieder, also Normalisierung. also es normalisiert wieder, also deutlich. Schauen wir mal hier, Aluminium 148 und dann Aluminium plus Propolis 199 wieder. Das ist Wahnsinn, was es leistet, ja. Testosteronkonzentration zum Beispiel, ja, vorher 1,31 und dann Propolisgabe 1,51. Das ist erhöht auf jeden Fall, ja, das sehen wir hier, ganz klar den Testosteronspiegel, ja, und Aluminium senkt deinen Testosteronspiegel, ganz, ganz klar, ja. Und plus Aluminiumpropolis wieder Aufhebungseffekt, ja? Ja, das was wieder von mir. Also vielleicht nochmal mal hier als Message, ja? Also wir sehen ganz, ganz klar, dass es wirklich äh, gegen Krebs wirkt, äh, Immunsystem stimulierend ist, entzündungshemmend ist, deine Fruchtbarkeit enorm ankurbelt, dein Testosteronspiegel ankurbelt, dich fernhält von Candida-Wachstum und Parasiten und so weiter. Alles wunderbar. Jetzt ist die Frage, jetzt kann man sich diesen Stoff einfach irgendwie zulegen oder sonst was, ja. Man kann aber auch einfach die Message hinter diesem Video verstehen, dass es 100% pflanzlichen Ursprungs ist und die Pflanzen es nur zusammensuchen. Das heißt, du musst es nicht für dich machen lassen von den, von den, von den Bienen oder sonst was, ja. Du kannst einfach dir einen vernünftigen Entsafter kaufen, ja, und ganz nährstoffreiche, sekundär pflanzenstoffreiche Lebensmittel zu dir führen, ja. Wie zum Beispiel Grünzeug, ja. Meine Güte. So jetzt wir hier. Ja. Und ich, ich, deshalb appelliere ich immer wieder, ist es ist so wichtig, dass man wirklich einen vernünftigen Entsafter hat, der wirklich äh, fettlösliche Substanzen auch wirklich rausholt, ja, und nicht einfach 100, 200 Euro in da ist klar, dass irgendwo gespart werden muss, ja? deshalb also wichtig ist für mich, dass ihr sehr viele sekundäre Pflanzenstoffe zu euch führt und dann wird euer Körper komplett von dem befreit, was nicht gut für euch ist und bekommt nur das, was gut für euch ist. Ja? Das ist so simpel eigentlich, ja? wenn man davon maximal viel einbaut. Es ja? ist nicht so, dass ich jetzt alles heilt oder sonst was, nein, aber ne, ihr versteht, was ich damit sagen will. Ja? Ja, das war wieder von mir. Ich hoffe, ich konnte euch Einblicke geben in die Kunst der sekundären Pflanzenstoffe, was sie für unseren Körper letztendlich leisten, wenn sie in einer bestimmten Kombination sind. Ich würde mich natürlich super einen Daumen nach oben freuen. Vergesst auf keinen Fall zu abonnieren und dabei auf die Glocke zu drücken, das ist das Allerwichtigste, damit ihr wirklich informiert werdet, wenn ein neues Video kommt. Ich würde mich auch super über einen Kommentar freuen. Wir sehen uns in den Kommentaren und wir sehen uns auch beim nächsten Video auf jeden Fall. Bis dahin, ciao.